Das ist der Universal da kann man sehr viel mitmachen. Man kann damit den Fiebton erzeugen, den Sprengfieb, das Angstgeschrei, das Eifersuchtsgeschrei, die Hasenklage, den Kitzangstruf, die Kaninchenklage und den Entenlockruf. Ich fange jetzt mal an mit dem Fiebton. normales angstgeschrei das eifersuchtsgeschrei kann man auch außerhalb der brunft verwenden den kids -Angstruf, das macht man mit dem kleinen schenkel kann man sich leicht merken kleiner schenkel kleines reh Die Hasenklage, man nimmt den Locker einfach in den Mund und alles andere macht man mit der Handmuschel. Den Endenlockruf. Die Kaninchenklage, wieder mit dem kurzen Schenkel.